Weilen an einem schönen Platz, setz dich in eine aufrechte, bequeme Position hin. Such dir eine Position, in der du dich wohlfühlst. Suche eine bequeme Position auch für deine Arme, für deinen Rücken, für deine Beine. Entspann die Schultern und den Nacken. Atme tief ein und wieder aus. Schließe die Augen und erinnere dich an einen Platz, an dem du gerne verweist. Dieser Platz kann in deinem Zuhause zu finden sein, irgendwo an einem Wohnort oder auch an einem Ausflugs- oder Ferienort. Vielleicht hast du so einen Ort irgendwo in der Natur. Bald du dich mit einem inneren Bild verbinden kannst, lass dich an diesem Platz nieder. Sei mit all deinen inneren Sinnen offen und empfänglich für alles, was du an diesem Platz magst und was dir dort gut tut. Belass dich ganz dein Wohlbefinden und den angenehmen Erinnerungen. Stell dir vor, wie du in dieser Umgebung, die du so magst, die Batterien wieder auflädst und den Geist zutiefst erfrischst. Stell dir vor, ganz von innen heraus zu lächeln und damit deinen Wohlfühlort zu grüßen. Er ist dein innerer Kraft. Zieh dich nun noch einmal für einige Atemzüge zurück in den inneren Raum hinter dein Stirn. Sei auch jetzt ganz offen für alles, was aus den unbewussten Ebenen deines Geistes in dein Bewusstsein aufsteigen will. zuschauer egal welche bilder erinnerungen gefühle empfindungen und gedanken sich zeigen mögen die übung zu beenden leg deine hände auf dem bauch atme ein bis zwei minuten lang ruhig und tief und verbinde dich mit dem ruhigen kommen und gehen deines atems spüre den atem und die tiefe entspannung im körper und Geist, spüre wie dein Körper schwer und gelöst in dem Stuhl dir des Raumes bewusst, der dich umgibt. Lausche auf die Geräusche der Umgebung und richte deine Aufmerksamkeit mehr und mehr nach draußen. Beginne dann dich zu bewegen und dich allmählich wohlig durchzudehnen. Wenn du dich genug gedehnt hast und du dich bereit fühlst, öffne die Augen Steh dann erst nur langsam auf. Damit ist jetzt die Meditation beendet.